Lol, Shigis, war die hier schon immer? Lol. Hey. Oh, das hätte ich fotografieren müssen. Oh! Lol. oh. Ich hab eine Idee. Ist, wenn ich Äpfel in seinen Maul schmeiß, Isst er die dann... Ich bin zu weit weg, glaube ich. Um das zu machen. Oder? Hat er es gefressen? Doch, hat es gefressen! Er hat sich gefreut. Loi, oh, hier war ein anderer Weg. Nein! Hier ist ein anderer Weg. Ey, komm, du hast so wenig Zeit dafür und das ist so... Aus dem Nichts. Komm, das ist doch jetzt echt lächerlich. Da war ein Weg. Hier kommt man lang. Ach, komm on. Das finde ich jetzt echt lächerlich. Abzweigung beim Riff. Insel. Dieses Foto ist fantastisch. Alles klar. Okay, jetzt hat es geklappt. Ist aber auch so blöd platziert. Warum ist das hier? Wenn wir doch hier lang gehen. Oder fahren wir jetzt wirklich hier drauf? Oh, wir fahren wirklich hier drauf. Okay, dann will ich nichts gesagt haben. Okay, aber bisher... Moment, was? Wir gehen jetzt hier rauf? Okay. Wo führt uns das hin? Ich meine, diese Pilipa sind nichts Neues. Das nennt man ein Blue Hole. Was? Wovon redet sie? Bin mir nicht sicher, da hinten ist das Ziel, aber wir kommen jetzt zu einem neuen Ziel. Irgendwo in der Richtung hier. Ja, sie tragen halt andere Pokémon. Aber mehr passiert jetzt nicht auf diesem Weg, oder wie? Hm. Das haben wir alle schon gesehen. Was? Das soll es gewesen sein? Wir drehen hier um, nur damit wir hier diese Pelipa näher fotografieren können. Ernsthaft? Dafür habe ich jetzt nochmal das Ganze... Ach oh Gott. Wow, ich dachte man geht dann irgendwie da hinten lang und da hinten ist noch ein Ziel. Und dann gibt es irgendwie noch zwei weitere Pokémon oder so zu erkunden. Nö. Macht halt so langweilig wie möglich. Macht überhaupt keinen Sinn dann diesen Alternate Path zu nehmen, finde ich. Es hat keinen Grund für ja. wow. Toll. Blue Hole. Okay, vielleicht habe ich doch irgendwas verpasst, weil jetzt habe ich Blue Hole als Titel bekommen. Ich weiß nicht, wovon die reden bei Blue Hole, aber okay. Mein ja auch jetzt vorhin in der Fahrt. Ich habe jetzt keine neuen Sachen irgendwie entdeckt. Das ist ja keine Ahnung. Lol. Das ist ein schönes Bild. Oh, wie süß. Komm, mach das normal. Ja. Als ob ich vorher noch keine drei sterne bilder von Bluebella hatte alles klar Wie ist das hier nur ein Stern und das war zwei Sterne? Verstehe ich auch nicht. Und das jetzt auch nur ein Stern? How? LOL. Ich hab's einfach aufgeweckt. Und jetzt fliegt es. Bye bye. Oh, vier Sterne. Cool. Ich habe noch nie du du einen langer fotografiert. Ehrlich? Was? Okay, da es mit deiner Kundin gut vorangeht, habe ich ein paar Neuigkeiten für dich. Das hat aber sehr lang gedauert. Also ich habe wirklich alles nochmal irgendwie gespielt. Koppa, Kolpa, wie auch immer die, die Insel mit dem Wasser hieß. Oder halt jetzt hier Wolke. Habe ich gerade ein Level gespielt, ein Nachtlevel. Und ich wollte erst mal anfangen mit Nacht und dann Tag. Aber jetzt schon nach der Nacht. Sagt er mir irgendwas Neues. Endlich mal geht's hier weiter. Ziemlich langweilig so. Lasst uns anfangen. Professor, Da ist bestimmt das gefunden, wo wir jetzt nächstes hin können, oder? So ist es. Da scheint jemand wieder voller Energie zu sein. Spannen sich länger auf die Folter. Ja, ja, ich erzähl ja schon. Unsere nächste Erkundung findet auf einem Vulkan statt. Auf einem Vulkan abgefahren? Klingt gefährlich. Sind wir dort denn sicher? Du musst dir keine Sorgen machen. Ich habe das Neo One dafür speziell aufgerüstet. Da bin ich ja beruhigt. Aber gibt es Pokémon, die in so einer Umgebung leben? Eben, das sollt ihr herausfinden. Viel Erfolg. Okay, neues Gebiet. Schön, dass endlich mal hier was passiert. Schön. Neues Gebiet verfügbar. Wow. Brodelnder Vulkan. Vulkan. Dieser heiße Vulkan wird bis heute von urzeitlichen Pokémon bewohnt. Aha. Dann zeig mal her, du. Da bin ich ja mal gespannt. Da oben rechts sieht man schon Lusadin. Vielleicht kommt jetzt wieder ein Lumina-Pokémon. Vielleicht die Möglichkeit besteht. Nein. Aber dafür ein Flauschini direkt am Anfang hinter uns. Müssen wir uns jetzt schnell gedrückt umdrehen dafür. Hallöchen. Hallo. Oh, bye bye. Luxra! Ey! Ess den Apfel! Essen! Ihn. Essen! Ihn. Er will den Apfel nicht essen! Ja, nehmen mir aber ein heißes Bad. Finde ich sehr interessant. Oha, wie detailliert etwa Luxtra hier aussieht. Oh hi! Denkst du, du was wie diese Menschen hier? Ist doch voll warm für ihn. Ja, ich erkunde ja nur, was ist das da hinten? Oha. Robterex, zwei sogar, Ja, seid ihr irgendwann ausgestorben? Ich meine, schön dass hier oh, hier ist. Jetzt doch alle ausgestorben, wie lebt lebt ihr? Egal, besser ist, wenn sie leben. Das Gefühl, die wollen jetzt alle fliegen. Oh. Ein Monagoras Bin weiblich, okay. Mm, eine Kristallblume, die auf Wolka wächst. Ich würde sie gerne fotografieren, aber kann ich gerade nicht. Jetzt kann ich's, gut. Yo! Ruah! Geiler Mundgeruch, Bro. Alter, er schubst mich einfach weg! Er pusht mich einfach weg! Ah, alles klar. Hä? Was denn? Hier oben. Was ist denn das? In der Wand sind große Bernsteinstücke eingeschlossen. Oh, komm, komm, abbauen. Komm, Spitzhacke abbauen. Schön Money damit machen. Können wir uns vielleicht Superäpfel damit leisten. Schön Luxra im Schlafen. Ich will es wecken. Wach auf. Wach auf. Es wacht nicht auf, Leute. Ich habe alles versucht. Das Luxra will nicht aufwachen. Fliegen wir jetzt hier drüber, Leute? Alles klar. Georock! Ein Georock! Was macht es hier? Nein! Alles okay da unten? Scheiße. Ähm, Leute, das habt ihr nicht gesehen. Das, das habt ihr nicht gesehen. Äh. Ähm. Ups. Passiert den besten Mal. Oder oh, ist noch eins? Nein! Ach, schade. Ich wollte Leitteile ansetzen, schade. Das sind das sind Glumandas. Oh, das sieht so geil aus. Voll Bock. Warte, ich schub's mal das Glomanda runter, weil ich meine, wenn man die Glumandas hier reinschubst, dann entwickeln sie sich, so wie früher. Bis dich, hau ab, weg. Ich kann es nicht wegschubsen, Leute, ich hab's versucht. Das funktioniert so nicht. Hm. Dann ähm... Oh, Pampyro! Jo! Und hier unten! Schnick-Max! So nice! Hier, ess den Apfel! Die Dinger, die passen ja einfach wie die Faust aufs Auge. Keine Ahnung, die passen einfach richtig gut rein. Kurte! Nein! Hab ich zu so spät entdeckt! Da war noch ein Kurte! Bro, wann glaubst du denn, ich mich zum Texte? Keine Ahnung mal, aber ich weiß, dass ich Hunger habe. Hunger habt ihr gesagt? Was? Was machen die? Schubst euch jetzt rein in die Lava. Schubst dich rein. Hm. Hey Rock. Hey Rock. Ignoriert mich. Äh, was? Hier rechts war was? Oder hier rechts? Die war ist eingeschützt, hier gibt es keinen Durchkommen. Okay, dann enden wir... Enden, ja, dann lassen wir es hier halt. Beenden wir das? Ja gut, Vulkan, Tag und Nacht. glaube nicht, dass da hier so, so viel Unterschied ist. Aber sehr interessant, endlich mal einen neuen Ort hier entdeckt. Ob wir jetzt wohl hier ein lumina pokémon entdecken können? Wir werden es gleich erfahren. Erstmal ganzen neuen Pokémon alle erstmal hier eintragen. Drei Sterne Luxtra hier. Oh, wie süß ist am Schlafen ist. Warum war das drei Sterne? Verstehe ich nicht. Du, du, du, du. Zeitgeschrei. Ja, das arme Kurtel, das konnte ich leider nicht mehr auf Band bekommen. Hier fällt es runter. Ui, tot. Lumanda. Panpyro. Schneckback, Da springen sie in die Lava. Hier natürlich noch die Kristallblume. Und äh, das Gute halt, ja. Wow. Ich weiß aber gar nicht was jetzt noch alles kommen soll. Ich weiß nicht ob ich jetzt noch die Map erweitert und das Spiel so gesehen doppelt so lange ist als ich dachte. Oder ob das jetzt hier schon das Ende ist ob wir jetzt schon zum Finale des Spiels irgendwie gleich kommen oder so. Das, ich denke mal nicht, aber was soll jetzt bitte noch kommen? Ich mein, wir haben jetzt so ziemlich alles erkundet, was man erkunden könnte, finde ich. Und ja gut, Tag und Nacht könnte man vielleicht noch freischalten, aber also, ja, wir haben keine Lust. Ich finde es ja schön und gut, dass man die ganzen Orte jetzt frei erkunden kann, wie man will. Aber ich... Ich bin kein Freund davon, das gleiche, das gleiche Level, der gleichen Geschwindigkeit, den gleichen Pokémon immer und immer und immer wieder von vorne zu machen, nur damit du leveln kannst. Bin ich kein Fan von. Das macht mir einfach keinen Spaß. Ich mag dieses Spiel nicht gerne kritisieren, aber da das muss auf jeden Fall kritisiert werden, weil ich finde das nicht gut. Ähm um, ja, keine Ahnung. Bleiben wir bei dem, I guess. Keine Ahnung. Dun, dun, dun, dun, dun. Level 2 muss eigentlich kommen muss. Ja, natürlich, Level 2. Nice. Gesteinssammler, Fotografieanfänger. Typ Feuer, Typ Drache. Sprechblase 03 Typ Gestein. Übrigens, Neuigkeiten für dich. Ja, dann erzählen wir gleich. Ich guck mal ganz kurz die Bilder an. Irgendwelche coolen Bilder, die ich hatte. Zum Beispiel das hier. Ruh! Schon krass. Doch was hatten wir noch? Das schlafende Luxtra. Schon ziemlich, ziemlich süß. Also das runterfallende Georak. Ja, auch Lumanda. Und ja, genau. Dann bin ich mal gespannt, was der uns jetzt erzählen möchte. Ich habe, glaube ich, keine Ahnung. Ich vermute einfach mal Lumina-Pokémon. Weil, was soll jetzt bitte sonst kommen? Wahrscheinlich Lumina-Pokémon auf Volka. Ne? Da seid ihr ja alle. Hast du wieder eine neue Entdeckung gemacht? So ist es. Ich konnte einen neuen Teleportierpunkt ausfindig machen. Du hast ja sicher schon den großen Berg im Herzen von Bellus bemerkt, oder? Über dem Teil vom Berg, der von Wolken verdeckt wird, habe ich ein Energievorkommen gemessen. Wait, what? Über den Wolken aus also im Himmel? Nein, auf einem Plateau über den Wolken scheint es einen Wald zu geben. Abgefahren. Es ist ein mysteriöser Ort, denn, denn man kann ihn wegen der Wolken selbst vom Himmel aus nicht sehen. Das ist sogar noch abgefahrener. Nichts wie hin. Hahaha, <lacht> immer mit der Ruhe. Schaut euch bitte dort um, sobald ihr soweit seid. Es warten neue Entdeckungen auf uns. Also ich bin bereit. Let's go. Wo denn jetzt? Da oben links? Okay. Ach, wir waren vorher nur hier. Aha. Und jetzt können wir aber hier hoch. Zum Wandelwald. Dieser neblige Wald liegt auf einem Berg, der in Wolken gehüllt ist. Alles klar. Dann schauen wir uns den wohl mal an. Gibt es hier jetzt endlich mal ein Lumina-Pokémon? Oder werde ich nochmals enttäuscht? Das und vieles mehr. Fahrt ihr jetzt in drei Sekunden. Eins, zwei, drei. Wir fangen an. Aber es sieht schon aus wie es wäre hier ein Lumina-Pokémon. Du müsstest es noch eine Katzin spielen. Da ist ja keins. Trombok? Oh, Hallöchen. Man sieht aber euch gar nichts. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Tengulis. Hey, trombok Hey, keines äh, Waldkind! Bleib hier! Ein großes, kleines Waldkind. Dreh dich um. Warum wow, ignoriert es mich, Leute? Es mag mich nicht. Ich muss man hier scannen. Hier ist was. Hier übt jemand mit einem Stein zum Tragen, keine Ahnung. Dieser Felsen schwebt aufgrund irgendwelcher Kräfte in der Luft. Das ist mir schon bewusst. Das habe ich schon herausgefunden. Aber von wem? Hallöchen, Bam. Ach Mist. Oh, lol. Hier kannst du auch den der essen. Ja? Nice. Hier oben war ein Psyau. Aber Das krieg ich nicht mehr. Leider. Boah, aber ist ja gar nichts. Oh, neuer Ort. Seh oh, so Kids! Pam Pam Pam Pam Pam Pam ignoriere mich nicht Pam Pam oh, wow. ignoriert mich einfach Ignoriert mich send oh, oh, long er fliegt einfach Oh, Bisasam, Bisasam. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! hey. hey. Ich nöre mich nicht! Ja, es ist so glücklich. Genau wie ich jetzt, wie ich sehe. Das sieht so gut aus. Oh mein Gott! Das ist so toll! Wieser Samen. Beste Folge bisher. <lacht> Einfach nur wegen Wieser Fasersnob beschützt schön ihre Eier. Fasersnob beschützt sein Nest um jeden Preis. Sein oder ihr, whatever. Und neues Gebiet! Let's go! So, wo sind wir jetzt? Lumina Pokémon? Nö, no, sind wir wieder hier. Aber da hinten ist die Blume. Fotografiere ich mal zur Sicherheit. Jo, Trombok, was geht? Ich ignoriert mich einfach. Er ignoriert mich einfach, Leute. Was soll das? Ich muss mal hier die ganzen Blumen fotografieren, zur Sicherheit, dass ich sie nicht später noch nochmal fotografieren muss. Aha! Was haben wir denn hier schon? Das ist ein Kroniowild. Mhm. Mach auf! Oh. Mach auf! Nicht, dann geh an schlafen. Psyou! ist so cute. Ich hatte es im Team. Äh, auch im 3DS. Oh. LOL! Was macht der hier? LOL, das hat sich ja richtig gut versteckt. Geil. Okay, was gibt's hier noch? Noch mal ein neues Gebiet hier. tango ist schon am Schlafen. Letztes habe ich aufgeweckt. Bye bye. Man sieht sich. Oh, ich will nochmal ein bisschen zusammen sehen. Hallöchen hier. Ba oh, LOL. LOL. Hä? Wie machen die das? Ja, die sind psyche aber wie, wie wie wie wie schweben die? Wieso könnt ihr das nicht im richtigen Spiel? Die sind hier ja viel, viel cooler als im richtigen Spiel. Was soll das? Oh, ich habe nur noch sieben Bilder. Jetzt muss ja das Ende sein. Sonst äh, wird's knapp. Oh mein Gott, Costoso, ihr könnt mir das nicht antun. Ich habe keine Bilder mehr. Costoso hatte ich auch im Team. So ein tolles Pokémon, der kleine Pedobär. Was macht der da? Überlegst du? Ey. Ey. Ey. Hallo. Ey. Wie, rechts irgendwas? Pampam. -pam. ganz viele Bärchen. Ich mag Bärchen. haut ab. Ja hier muss ja jetzt eigentlich irgendwo das Ende sein. Hast dich wohl sichtbar gemacht, was? Willst du einen Apfel essen? Willst du einen Fetter verkaufen? Äh, äh, verschwindet wieder. Okay, bye. Hier muss das Ende sein. Oh mein Gott, ich es soll nicht enden. es am, hau nicht ab. Ey. Ey. Hey. Oh, jetzt gibt es hier links noch irgendwas. Juckt mich doch nicht. Das sind sehr alte Rien. Ihr einziges Aussehen lässt sich nicht ableiten. Okay. So, so. nein, das ignoriert mich. Oh man, sind alle hier so gemein zu mir. Ja, aber das ist das Ende. Bisher ja der beste Ort, weil wie zusammen. Auch andere Gründe, weil Costoso und Pampam -pam oder Psiao. Ja, das sind alles gute Gründe, warum das hier ja der beste Ort ist. Würde ich mal sagen. Das war doch mal wieder eine schöne Folge, oder? Gut, alles klar. Dann wollen wir mal sehen, was wir jetzt so freischalten. Natürlich dann für die nächste Folge. Die Folge wird hier dann jetzt gleich beendet. Warum ist das drei Sterne? Naja, egal. Dann ist das halt so. Wee. Zwei Sterne, aha, Seesokits, kleine Kids, die Seesonen nun. Mhm. Zen Long, schön am schweben. So, hier, das beste Pokémon von allen, schön mit drei Sternebildern. So muss es sein. Ah, wie toll. Das ist einfach toll. Faser was als ob obwohl warte, hier ist immer ein bisschen Samen. Nee. Nee, nee, nee. Sieh mal das eigentliche Pokémon gar nicht. Äh, ja. ja. Wahrscheinlich brauchen wir die Blume hier noch. Und deshalb nehme ich die hier mit. Und dann let's go. Sehen wir unsere Meisterwerke doch mal genauer unter die Lupe. Das An. Das? Äh, das macht keinen Sinn, Aber egal. Nicht. Wichtig. Ich frage mich jetzt aber wirklich, wie es weitergeht, weil das Spiel sch schiebt dann ja die ganze Zeit hin und zurück durch die ganzen Ebenen hier, durch äh, das ganze, durch die ganze Region hier. Lentil. Erst unten rechts, dann oben rechts, dann jetzt oben links. Wahrscheinlich jetzt irgendwo beim Anfangsgebiet noch irgendwas Neues freigeschaltet. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es jetzt noch irgendwas mit Megani und Dusadin. Ich habe keine Ahnung. Runde Witz irgendwie schon seltsam, dass das Spiel nicht irgendwie diese Orte... Warum muss dieses Spiel diese Orte erst jetzt freischalten? Warum konnte ich nicht vorher wie sie sehen? Warum? Na ja, jetzt habe ich es gesehen. Jetzt sehe ich es nochmal. Immerhin. Immerhin. Was ein Snob. Mit Fasern. Was ein Keck. Leon. Leon der Keck. Bei Kronio Wild muss ich an andere Juwelen denken. Äh, eine Kristallblume. Und oh, das war's. Jetzt gibt er uns schon ein Level-Up. Damit hier noch mehr sammeln erscheinen werden. Oh, dein Ernst? Ist das, das gerade sein Ernst? Kampfsammler! Normalsammler! Sommer-Bambus. Typ Kampf. Typ Normal. Es passiert nichts Neues. Oh, wahrscheinlich hätte ich Level 2 freischalten müssen, oder? Okay, das mache ich dann, äh, glaube ich, in der nächsten Folge. Wir gucken uns jetzt noch ganz kurz für das Ende der Folge unsere Meisterwerk hier an. Und dann lassen wir es ja auch sein. Natürlich unser bestes und größtes Meisterwerk ist eindeutig dieses Bild. Das ist das beste Bild. Das muss natürlich auch gespeichert werden. So. Ähm, das ist eigentlich ein sehr cooles Bild von Tromborg. Falls ich es auch vom packen möchte, ich weiß noch nicht. Hm, ja. Ansonsten der Rest passt. oder dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bei Pokémon New Snap. Vielleicht wird die nächste Folge auch die letzte. Wer weiß, wie lange es hier noch weitergeht. Es scheint sich dem Ende zuzugehen. Und das wird sich in der nächsten Folge vielleicht sogar bestätigen.